Guten Abend. Heute ist schon ein Fenster draußen und ich habe mir gedacht, heute probiere ich mal was anderes aus. Und zwar, ich habe eine Kerze, eine wunderschöne Kerze. Ich kenne sogar den Mann, der die Kerze selbst gegossen hat und ich muss sagen, sie brennt wirklich, wirklich wunderbar. Und zwar, ich bekam heute das Gefühl, ich muss mit euch über das Thema Dankbarkeit reden und zwar in der heutigen Zeit mit der jetzigen Situation bekomme ich das Gefühl, dass immer mehr Leute immer dankbarer werden und zwar dankbar für das Leben, dankbar für das Hier und Jetzt. Es ist ja ein Wahnsinn. Wie selbstverständlich alles hingenommen worden ist. Wie selbstverständlich hingenommen worden ist, dass zu Hause immer sauber ist, dass gekocht worden ist, dass was zum Essen zu Hause ist. Dass man jeden Tag einfach in die Arbeit gehen kann. Einfach alles. Dass uns allen gut geht, dass keiner krank ist und so. Und jetzt muss man sagen, merkt man deutlich, dass das doch nicht so selbstverständlich ist und darum kann man einfach noch mehr dankbar dafür sein. Das war's für heute, tschüss!